Baby, ich hab Angst, dass du jetzt gehst Ich habe nur für dich ein liebes Lied. Ich weiß nicht, wo du bist, ich finde dich Ich hatte keine Chance, dass ich dich krieg Bitte sag ein Wort, ich höre dich Bitte sag ein Wort, ich höre dich Bitte sag ein Wort, ich höre dich Ich folge dir in jedes Land, jeden Schritt Von Köln bis Budapest, ich komme mit Wenn du magst, dann sing doch mit Ich weiß, was du sagen wirst Bitte sag ein Wort, ich höre dich Du wirst mich nicht sehen, ich verfolge dich schon seit Jahren Ob es was bringt, das weiß ich nicht An jeder Ecke, jeden Blick nach hinten lässt mich an Du könntest mich kennen, du vergisst mich nicht Ich kenne dich schon jahrelang, wie du lebst Du bist die Sonne, die nie untergeht Nicht mal du weißt, wie es dir geht Ich höre dir schon lange zu Sag Wort, bitte, sag, bitte sag ein Wort, ich höre dich Bitte sag ein Wort, ich höre dich Bitte sag bitte sag ein Wort, ich höre dich Bitte sag ein Wort, ich höre dich Ich bin ein schwarzer Schatten, ich begleite dich jeden Tag Ich schütze dich vor Gefahren, auch wenn du die gerne magst Ich halt dich auf, der Schuss ist nicht gefallen Bitte fang nicht an zu weinen Bitte sag ein Wort, ich schwöre dich Bitte sag ein Wort, ich schwöre dich Du wirst mich nicht sehen, ich verfolge dich schon Ich, nicht. ich folge dir in jedes Land, jeden ja. Schritt. Sag kein Wort, ich höre dich.